Hallo und herzlich willkommen hier im Kreativ Valley. Es gibt Neuigkeiten und zwar haben wir neue Cash draußen. Den einen habt ihr ja schon im letzten Video gesehen und zwar das Ferienhaus. Das ist jetzt verfügbar. Es hat die GC Nummer, Moment, da muss ich mal nachschauen. Äh, GC 8X DFD, Dora Friedrich Dora. Der liegt hier in Spandau und ich hoffe es gefällt euch. Schreibt mir auf jeden Fall mal eine Mail oder hier in die Kommentare bei YouTube, wie euch der Cache gefallen hat, wenn ihr den gemacht habt. Und wenn ihr noch gar keinen Geocache gemacht habt, dann schaut mal auf www.geocaching.com vorbei. Dort kann man sich kostenlos registrieren und dann kann man loslegen. Ich mache mal ein Video dazu, was es alles für Geocaches gibt. So ein Einsteigervideo. Aber das kommt demnächst. Und der zweite Cache, der jetzt verfügbar ist seit gestern, ist ähm, das dunkle Geheimnis von Spandau. Oder Spandaus dunkles Geheimnis. Es ist ein Adventure Lab Cache. Und der hat keine GC-Nummer, beziehungsweise kann ich es euch nicht geben. Da braucht man nämlich die Geocaching Adventure Lab App. Die kann man kostenlos im Apple Store oder auch bei Google Play runterladen. Und dann kann man danach suchen. Es ist also Spannendes, dunkles Geheimnis von Wolle D. Ja, ist seit gestern verfügbar. Sind fünf Stationen mit Videos. Und wir hoffen, es macht euch Spaß. Es ist ähm, ein Cache, der auf einer wahren Begebenheit ähm, basiert. Auf ein dunkles Geheimnis aus der Spandauer Geschichte. Ja. Und dazu habe ich auch ein Interview mit dem Wolle geführt im Vorfeld. Das sehen wir uns jetzt mal an. Viel Spaß. Wie ich zu dem Cash gekommen bin, soll ich erzählen. Okay. Genau. Ähm, ein paar Geschichten. Ähm, ich hatte eine Teilnehmerin, die selber Krimis. Schreibt und die bei einer bekannten Plattform veröffentlicht, unter Pseudonym. Und die hat mir erzählt, und dass es in Spandau einen Massenmörder gab. Daher dachte ich mir, damit müsstest du dich mal im Moment beschäftigen. Und schon war eigentlich die Idee geboren. Und wie ging es dann weiter? Tja, wie ging es dann weiter? Da, da habe ich denjenigen, der hier die düssigen Fragen stellt, mit ins Boot geholt. Äh, da ich immer noch nicht wusste, wie ich das umsetzen würde, haben wir ein Brainstorming zusammen gemacht. Und so wie wir das immer machen. Genau, so wie wir das immer machen. und äh, als ich dann einer der Gewinner des lab war und es dort die Möglichkeit gab, Videos einzubinden, sowohl äh, für die Frage und auch, wenn man es komplett gelöst hat, dachte ich mir, hm, das wäre doch mal wieder was. Äh, da wir ja ganz gerne mal mit Videos arbeiten. Nein, überhaupt nicht. <lacht> Aber erklär doch unseren Zuschauern mal, was ist denn ein Lab Cache? Ist das ein Cache über Lappen aus Lappland oder? <lacht> Lab kommt vom Labor, Lab Adventure, eine neue Spielart beim Geocaching, die auch noch so ein paar andere Dinge ermöglicht. Wie zum Beispiel das Einbinden an den einzelnen Stationen von Videos. Gut. Und ähm, wie weit seid ihr bisher? Naja, ich würde mal sagen, so äh, die Vorarbeit ist getan. Die Videos müssen noch bearbeitet werden. Äh, die Tonspur noch angepasst. Also es ist noch ein wenig zu tun. Und äh, du hast ja diesen Cash genutzt, um dir äh, etwas zu kaufen, was du schon lange mal haben wolltest. Ja, ein Gimbel. Hey, hey. Super. Noch mehr Spielmöglichkeiten. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> Der so. kam dann auch das erste Mal, äh, wobei man, man sagen muss, wir haben nicht chronologisch gedreht. Heute haben wir eigentlich das Final gedreht, also die letzte Station und heute kam auch das erste Mal der Gimbal zum Einsatz. Vorher haben wir nur mit Starren kamera einstellungen gearbeitet und über Schnittgeschichten ein bisschen Leben eingehaucht. Aber jetzt können wir richtig äh, Bewegung reinbringen. <lacht> ja, schon sehr interessant. Müssen wir mal gucken, wo wir das noch irgendwie einsetzen. Und äh, was steht jetzt noch an, André? Kannst ja. du schon was verraten? Ja, was steht noch an, André? Äh, ich sage nur so viel. Es gab in Spandau mal eine Potsdamer Straße. Dieser Dreh ist der nächste und eine Rückblende <lacht> müssen wir noch drehen. Genau. Und wir haben natürlich auch äh, tatkräftige Unterstützung. Ja. Ähm, die ist sowas von virtuell. <lacht> Liebe Grüße. Ja. Von mir auch. Liebe Grüße an die tatkräftige Unterstützung. Ähm, wir freuen uns schon. Das mit den Gebieten hat ja leider nicht geklappt. Und äh, sag mal, nach diesem Cash habt ihr denn schon neue Ideen? Gibt es schon was, was, was, was als nächstes ansteht? Was heißt all die Idee? Mehrere. Problem ist bloß... Ich habe keinen Platz. <lacht> kein Platz, der wirklich dafür geeignet ist. Weil es wurde ja sehr ruhig um Wolle D. und seine Geocache in letzter Zeit. Beziehst du dich beim Geocaching jetzt zurück? Nichts da. Jetzt wird wieder losgelegt. Ich habe im Moment ein bisschen Zeit, bin sehr entspannt und kann mir da noch einige schöne Sachen überlegen. Es wird ja auch einen Bonus geben. Mal gucken, wie umfangreich der wird. Wir sind schon mal gespannt. Und ich hoffe, euch gefällt es da draußen. Bleibt uns treu. Wolle D. und Löwenzahn FC. Viel Spaß noch. Tschüss. So, da seid ihr ja wieder. Jetzt wisst ihr genau, worum es in unserem Cache geht. Und ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr die mal gemacht habt, bitte schreibt nicht nur ein Log, sondern schreibt mir auch bitte per E-Mail info wie es euch gefallen hat. Oder hier in die Kommentare oder bei Instagram. Schreibt uns, wenn es euch Spaß gemacht hat oder wenn irgendwas gefehlt hat, dann können wir das verbessern, dann können wir das ausbessern, sollte mal was fehlen. Schreibt uns darüber und dann können wir das umsetzen. Auch wenn ihr selbst Geocaching gemacht habt oder immer noch macht und ihr habt aber einen Geocache, den ihr archivieren wollt, hier in Spandau vielleicht. Wir suchen immer noch händeringend nach ein paar Plätzen. Vielleicht können wir da den Platz nutzen, wenn du sagst, mein Cache möchte ich gar nicht mehr weiterführen. Dann sag uns doch Bescheid. es wäre nett. Denn wir haben noch zwei bis drei andere Cash in der Pipeline, finden aber gerade gar keinen Platz dafür. Naja, so ist das halt. Wir können nicht so weit ins Umland gehen, weil die Dinger müssen ja auch gewartet werden. Das heißt, wenn mal was weg ist, dann muss man ja auch hinkommen, um das zu ersetzen. Neues Logbuch oder auch mal Teile, die fehlen. Und tja, wenn das so weit weg ist, dann dauert das natürlich auch länger, bis man da hinkommt. Das ist das Problem. Deswegen wollen wir nicht ganz so weit weg. Ne, Charlottenburg, okay, auch mal Falkensee, Brandenburg geht auch, aber es darf nicht zu weit weg sein. Jo, dann gibt es wieder Zuwachs zu meinen Handpuppen. Und zwar, wo haben wir ihn denn? Moment. Da ist er. Es gab in den 90ern vom Achterbahnverlag mal eine Comicreihe mit Heim die Haio -Pies. Und da habe ich eine Anzeige gesehen und da kam er ja, ich suchte ein neues Zuhause <lacht> und ich konnte ihn einfach nicht einfach nicht unadoptiert lassen. Also guckt ihn euch an, schau mal, wer sieht doch witzig aus, oder? Ein Rockerhai, <lacht> klasse. Ja, yeah. sehr schön. Und auch der Mund und hier die Augen. Hier hinten ist der Einstieg, in die Flosse. Ja, 1996, Achterbahnverlag. Ja, das waren noch Zeiten. Da gab es ja auch noch Werner dort. Jetzt haben sie ja seinen eigenen Verlag, Bröseline. Viele liebe Grüße dahin. Ich hoffe auf neue Comics von Werner. Ja, da gab es auch die Hayopies. Ja. Ein bisschen gelitten hier dieses. aber geht ich fand den einfach klasse mit kann man auch nur lieb haben ne? <lacht> so und das zweite das ist ja ein schätzchen und zwar war das eine anzeige eigentlich im bereich spielzeug da hat äh, eine mama inseriert die hat für ihre tochter ein paar sachen verkauft ähm, jo. und diese Handpuppe wurde von ihr selbst gemacht in der Schule. Und da wurde ich hellhörig, weil das finde ich ja klasse. Also Handpuppen selber machen. Wollte ich mich ja mal zum Workshop anmelden. Hm, das ist ja noch nicht geklappt. Ich habe auch zwei, also ich kann nicht nähen und so einen ganzen Kram. Ich bin da echt, äh, ja, nicht so begabt. Ja, und da gab es denn, dann kam dieses blaue Monster. <lacht> Meine Frau mag ihn nicht so. Ich finde ihn klasse. So typisch Muppet-Style, wenn ich mich so an, an, an viele, ich gucke ja viele ähm, alte YouTube-Videos von, von Jim Henson, von, von den ganzen Creature-Shops und so. Und das hat mich so richtig daran erinnert. Und ich finde, für eine selbstgemachte Handpuppe ist die klasse. Ja, gewöhnungsbedürftig, aber ich finde als Monsterchen Monster? Wo? <lacht> Wo? Sag mir! No? Das ist ja richtig ähm ist ja schon äh, nicht Styropor Schaumstoff und ein sehr sehr wirklich sehr dicker mund kann man sehr gut spielen was man auf jeden fall bei der handpuppe machen kann ist man soll ja eigentlich wenn man die hand hier drin hat man soll ja nicht so machen also dass der oberkiefer spricht sondern man soll eigentlich mit dem daumen arbeiten weil man ja so auch spricht. Das sieht besser aus. Bei vielen Handpuppen habe ich die Erfahrung gemacht, das ist nicht einfach, weil die, das, die Verstärkung hier unten ist meistens immer so, so, so, ähm, ja, so weich, dass ich, dass ich Probleme habe, das wirklich mit dem Daumen zu machen. Hier, hier hat es das nochmal richtig, das ist eine Tasche hier, ähm, wo du mit deinem Daumen reinschlüpst, da ist es richtig verstärkt, da, kann, da ist das nicht das Problem. Da kann ich richtig mit dem Daumen den Mund auf und zu machen. Das ist äh, auch bei den Haien, weil es ja meistens hier Stoff ist, ich finde das schwieriger. Vielleicht mache ich da was falsch. Wenn ihr dann einen Tipp habt für mich, wie man das besser machen könnte, dann schreibt mir doch mal. Ne? Ja? Und? Wie findet ihr... Meine neuen Handpuppen werden auch demnächst in den Videos auftauchen. Also an diejenige, die diese Handpuppe geschaffen hat. Viele liebe Grüße. Sie ist in guten Händen. Oder er, man weiß nicht. Also es ist in guten Händen. <lacht> Und wird auch demnächst in den Videos mit auftauchen. Jo. Das war's. Das sind die neuesten News hier im Creative Valley. Schaut mal wieder vorbei www.kreativvalley.de Und wenn ihr was Tolles gemacht habt, wenn ihr ein Buch herausgebracht habt oder ihr habt irgendwas Tolles erfunden und das kommt demnächst auf den Markt und ihr wollt, dass wir das testen, dann schreibt uns info at Da machen wir gerne ein Video draus. So. Oder ihr habt einen tollen Platz hier in Spandau oder in Berlin gefunden. Man sollte auf jeden Fall da mal den vorstellen. Oder ihr habt ein tolles Restaurant, das irgendwie besonders ist. Dann schreibt uns. Wir kommen gerne vorbei. Okay. Na dann, viel Spaß noch und abschalten. Ciao, ciao.